Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play half Storm wir spielen das Terran D your Fate Ich habe selber nicht ausgetestet ich habe einfach mal aus Druid Deck ein ähm eigentlich erstellt das Deck ist wirklich gut ist weiß ich nicht keine Ahnung aber wir können immer austesten Oh, das ist ein guter Anfang. Ähm okay, ich verstehe. Der reinballern. So, was sucht der Dude sich aus? Gehen hier für die nächste Runde. Hm, und Trade lieber hier rein. Bleibt mir nicht anders übrig. Wow. Da habe ich mir was Tolles geschenkt. <lacht> nice. Suche ich jetzt noch ein Feld aus? Okay, nein, nur einmal. Ich verstehe. Hm, man bekommt jede und zwei Leben. Das heißt, ich muss auf jeden Fall sein Feld leer bekommen. gott und noch recht alles was er braucht ich sehe nicht mal einen von den scheiß ansteuert <lacht> ich werde gereckt Oh mein Gott Wieso muss er diese scheiß Karte bekommen? Die wird jetzt mit Zauber töten Ich habe immer auch kein Unst ähm, Unstable Porte Oh mein Gott Ist doch nicht sein Ernst Los, spiel doch an Portal easy. Tu's, los. I can take the hit. LOL Ich glaube, ich bekomme immer noch Quellen. Ich heue gleich. Hm. Erstmal gucken, was ich bekomme. Ich will unbedingt den hier loswerden. Der fuckt mich ab. Und dann machst du machst mit dem Zauber weg. Doch nicht. Hm. So, das ist doch mal gut. Jetzt kann ich mir... eine Menge Karten hier ballern Ich habe immer auch kein Ansteck im Portal gezogen. Das ist das irgendwie... Ich glaub's nicht, Alter, der hat schon die Hälfte von... Oh mein Gott! den New Fate pass. was? Was meint er damit? Hm, naja, was mache ich jetzt am besten? You shall pay for your <lacht> <lacht> oh, oh shit, voll genießt, Alter. Ähm. eigentlich dadurch da ich so viele late game karten immer entdeckt habe müsste ich jetzt langsam die rolle übernehmen die rolle übernehmen das spiel übernehmen meine ich natürlich und ich habe hier schon die hauptrolle was soll ich da noch übernehmen alter hm. das mache dann so der wird meine karte auf jeden fall als irgendwas verwandeln der viertel nur ach so ja genau Oh, ich habe einen scheiß Portal gezogen. Oh, jetzt bekomme ich hier die ganzen scheiß Portals. Ich glaube nicht. Oh scheiße es kann... Mh. Ich bin so low on half. So, low. so low ich bin solo ich bin nicht solo sondern solo <lacht> Der war so schlecht Das zerstöre ich am besten den hier. der wird auf jeden fall eine menge karten ziehen über drawn kann ich den glaube ich nicht das war nicht mein gedanke bei diesen links hier Okay, nicht doch. Gott, er hat mich Dort, nicht andersrum, <lacht> ja gut, habe ich gesagt, okay, das habe ich aber, Der wird mich gleich wieder überdrawn. Ich muss Kartenlos werden. Erstmal gucke ich was ich bekomme. Oh, schade, bringt mir nichts. Oh, perfekt. Also ich spiel'n Tom. Ich spiele ihn hier. Ich mach' den kaputt. Ich mach' den kaputt. Wenn das ist ein Doomsayer gewesen ja, das wäre, wäre es perfekt. Wow. Wow. Well played. Oh, aber Innovate ist gut gerade jetzt. Hm, der hat mich down. Ach doch nicht. So, ich muss auf jeden Fall den hier loswerden. Das jetzt loswerden, rauskommen. 4 Mana kann also noch Ach, ich hätte dir dann Helf geben sollen, was? Ach, kommt ihr aufs Hebe hinaus? langsam die karten aus weil ich bin so down so low alter ich brauche leben Ach, wow. well Aber ich bin mir sicher dass ich mit diesem deck was reißen kann ich mir gleich noch mal mit demselben deck so würde ich die Fäden etwas anders auswählen. So, was habe ich hier? Hm. <lacht> das wäre lustig, aber es bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Komm, dann muss ich doch die Portlets nehmen. Ich hätte gerne den Feld mit dem Coin bekommen. Eigentlich schade, naja. Das muss ja nicht immer alles nach Plan laufen. Ich mach den trotzdem fertig. Oh perfekt. Genau den wollte ich. <lacht> Hm, und er hat zwei Lipper genommen. Das heißt, dass er gleich zwei Coins hat. Oh nein. Ich dachte schon, er macht eine Stärke. Lol, da wird ja richtig raus. Nicht schlecht, gleich spiele ich hier den Turnt. Der bekommt einen Nice Shuttler for free. Krass. Where shall I strike? My fate is sealed. Oh, God. Lauf kann läuft kann ich den fünf zwei klauen oh nee <lacht> Der Dings hinbekommen. So ist noch ganz okay. Da jetzt eine Menge kaputt machen wird, werde ich Coins bekommen. Wenn alle drei töten würde, hätte ich genug Coins für ihn. Gott, der spammt einen Hand mit Coins. <lacht> oh shit, jetzt habe ich hier die heftigen Kombis am Start. Oh shit, und wie ich die heftigen Kombi am Start habe. Oh. We smash you. Perfect. Das wird gleich echt krank. Ach. Ist so krank, Alter. So eine kranke Kombi wird das. Vielleicht habe ich ihn sogar und damit. Ach, die haben. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich dachte dem auch Charge. Ja, trotzdem gewonnen, lol. <lacht> Ach, ich wollte eigentlich noch Red Play sagen. Ja, gehen wir mal unser Paket hier öffnen. Lava -Burst. Ich glaube, das habe ich schon doppelt. Hm, Karten sind ganz okay. Nichts Schlechtes bei gewesen. Ähm, wo wird ich denn genau? Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese heutige Folge. Deutsch nix da, wie immer. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben lassen, mich abonnieren, favorisieren. Gibt das überhaupt noch? Keine Ahnung. Ihr dürft meine Videos in eure Playlist einfügen, damit hilft ihr mir Reichweite zu bekommen. Klingt komisch, ist aber so. Ansonsten haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.